Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Pico 4 Gameplay. Ich zeige euch das Game Reachers. Ich möchte euch das Game ein bisschen näher bringen, ein bisschen ein paar Sachen erklären. Ich werde jetzt nicht im Multiplayer zocken, es ist eigentlich ein Multiplayer-Game. Ich mache mit euch das offline training da kann man auch mit der KI so ein bisschen zocken, um das Spiel ein bisschen kennenzulernen. Und äh, ja, darum geht es mir eigentlich, dass ihr das Spiel kennenlernt. Waffenhandling, was haben wir für Accessoires, die wir benutzen können und ja, schauen wir uns aber ganz am Anfang mal die Optionen an. Wir haben hier einmal unter Allgemein die Sprachoptionen, ne? welche Sprache wir hier haben, Deutsch, dann können wir uns das Blut ausblenden, wenn wir möchten, möchte ich nicht, dann haben wir die audio -Option. wir können hier die Musik leiser oder lauter stellen, wie wir haben wollen, Sprachlautstärke nachher natürlich. Dann können wir hier einstellen, ob wir stumm geschaltet werden wollen. Wenn wir einen Server beitreten, ist natürlich immer äh, ja, ganz interessant diese Option, weil man möchte ja nicht immer unbedingt gehört werden. Von daher ist es schon mal cool, dass man hier ja, optional direkt einstellen kann, dass man erstmal stumm geschaltet ist. Dann kann man per Stimmerkennung das Mikrofon aktivieren oder per Sprachtaste. Dann haben wir die Komfortoptionen, haben wir hier einmal die Höhenkalibration habe ich eben schon gemacht. Dann haben wir den Bewegungsmodus, ob wir dem Kopf folgen, wo wir hingucken oder der linken oder rechten Hand. Ich mache immer Kopf, das ist eigentlich am besten, weil da, wo ich hingucke und nach vorne lenke, da geht es dann auch hin. Gebückter Bewegungsmodus, drückend, fließend oder deaktiviert. Dann haben wir den Rotationsmodus. Ich habe ihn hier fließend. Rotationsmodus ist das hier. Also ob wir Snap, Turn oder fließend haben wollen. Ich lasse es jetzt mal auf fließend. Wer MS anfällig ist, also Motion Signals anfällig ist, der sollte hier auf Raster gehen, definitiv. Dann haben wir hier automatisch Sprinten. Sprinten funktioniert, indem man einmal den Thumbtick runterdrückt. Das lasse ich erstmal so. Dann können wir hier den Waffenwinkel einstellen, das ist auch ganz interessant. Wenn man wirklich ein Problem hat, dass die Waffe nicht so wirklich passt, dann kann man das da einstellen. Wir können hier einen VR-Waffengriff einstellen. Aktivieren, Abstand für vr Waffengriff ist auch schon mal ganz interessant. Handgelenk hat ändern. Na, dann haben wir hier diese, dieses Handgelenk hat. Haupt für Spiegeln ist wahrscheinlich für Links- und Rechtshänder interessant. Ausrüstung und EMP tauschen. Wir haben hier, hier nachher Slots und die werden dann einfach geswappt. Auch für Links- und Rechtshänder ganz interessant. Ja, hier können wir die Tasten uns einstellen, wie wir möchten. Ich lasse einfach alles so, wie es ist standardmäßig ist. So dann haben wir ein Tutorial, was ihr unbedingt am Anfang spielen solltet. Das dauert so 20-30 Minuten. Den Punkt haben wir hier. Man wird aber auch darauf, dazu aufgefordert, das zu spielen. Und äh, ja, ich kann es euch nur ans Herz legen, das definitiv zu machen, um mal ein bisschen was kennenzulernen. Und ja, das Game unterstützt auch Crossplay, das heißt es gibt es ja für Steam, es gibt es für die Quest, es gibt es für die Pico und es wird unterstützt, das Crossplay, das ist natürlich sehr, sehr gut. Und das Spiel kostet 29,99 Euro. Ich finde es bisher echt gut, mir gefällt es gut. Die Map-Auswahl ist jetzt noch sehr, sehr dürftig. Also wir haben drei Maps zur Auswahl. Da können wir einmal spielen als Angreifer oder als Verteidiger. Also ähm, es ist so, dass wir einmal die Gruppe spielen, die quasi ins Haus einbricht und das befreit von den bösen Terroristen und dann können wir einmal die Terroristen spielen und ja, das ist eigentlich schon mal alles zum Spiel Ich würde sagen, ich lege es einfach mal los ich zeige euch mal ganz kurz ähm, einmal für die Angreifer und dann für die Verteidiger die Waffen, die wir haben. Gehen wir mal ganz kurz im Kaufmenü alles durch und dann spiele ich auch gleich mal ein, zwei Runden, damit ihr auch ein bisschen Gameplay seht. So, hier haben wir die für die Angreifer. Wir haben immer so eine Zeit, die abläuft, um sich vorzubereiten. Die Verteidiger können sich vorbereiten, fallen setzen und so weiter und so fort. Und wir können es auch vorbereiten. Wir haben einmal hier die normale Granate, die Smoke Granate oder also die Rauchgranate, dann die Feuergranate. Dann haben wir einmal die Heilspritze, die können wir bei uns, aber auch bei Kollegen anwenden. Dann haben wir so einen Sprengschaum. Dann haben wir eine, eine ja, Flashbang, kennt ja jeder, ne? diese, diese Blitzgranate. Dann haben wir ein Cloaking Device. Das ähm, ja, macht so ein Schutzschild und äh, wir werden dann nicht mehr so gut gesehen. Dann haben wir eine Drohne, die zeige ich euch gleich mal. Kann, kann ich euch eigentlich direkt zeigen. Und äh, Cloaking, die weiß, können wir auch. Hier haben wir unsere normalen Waffen, die Hüftwaffe, einmal die normale Pistole. Und dafür haben wir jetzt noch gar kein Geld. Hier haben wir unser Geld. Und äh, ja, das muss man sich erstmal mal verdienen. So, schauen wir aber jetzt gleich mal. So, Runde beginnt. Und ich werde jetzt mal die Drohne aktivieren, die wirft man einfach hoch und schon kann man damit rumfliegen, ist eigentlich ganz einfach mit den Thumbsticks und mit Trigger, links ist runter, rechter Trigger ist hoch und da kann man echt super bequem mit, mit fliegen, geht richtig, richtig gut. Aber man wird auch beschossen von den Gegnern, also wenn man nicht aufpasst, äh, schießen die die Drohne ab, wie ne? jetzt hier, und schon ist die Drohne kaputt. Jetzt gehen wir aber auch mal dahin. Das Cloaking-Device-Testen, das aktiviert man immer mit Trigger. Also man muss eigentlich alles, was man so benutzt, einmal mit Trigger ähm, ja, aktivieren und dann benutzen. So, Gucken, ob ich jetzt gut oder schlecht gesehen werde. Guck, der hat nicht auf mich geschossen. Man muss immer hier dieses EMP benutzen, um die Bombe zu deaktivieren. Das haben wir jetzt geschafft? So, Jetzt habe ich den umgebracht. Jetzt kann man zum nächsten gehen. Und schon haben wir die Runde gewonnen. Das ist eigentlich. Das ist das äh, Einfache daran, Bomben oder Gegner komplett ausschalten und schon hat man gewonnen. Ähm, das EMP ist halt wichtig, um zum Punkt A, zum Punkt B zu gehen, die Bomben zu deaktivieren. Hier können wir uns jetzt aber schon mal schöne Waffen aussuchen. Wir haben 3200 Credits und äh, ja, dann nehme ich einfach mal hier diese Schrotflinte, die ist ganz nice. Hier hat man Attachments, die kann man dann auch nochmal dazu kaufen. Und ja, das war es eigentlich schon mal. Dann können wir uns jetzt mal den Breaching-Schaum nehmen. Doping-Device hatten wir ja. Und dann haben wir hier noch diese Heilspritze. Die testen wir jetzt mal gleich aus. Die kann man bei uns verwenden, aber auch bei den Kollegen. Also das ist ganz gut. Wir haben immer so einen Haken. Den zeige ich euch jetzt auch mal. Da haben die Kollegen gerade schon vorgeführt. Den macht man mit Trigger. Mit der Automatik hochgeschossen. So, hier möchte ich gleich rein. Und nach der Kaufphase kann man dann hier auch wirklich... Das Ding kaputt machen. Kann so, es sein, dass da jetzt einer steht und einen direkt abknallt. Ne? Das kann natürlich passieren. Das ist jetzt hier zum Glück nicht passiert. So, wir müssen noch eine Etage höher. Schauen wir mal, wo wir hier hoch können. Also drei, drei Maps haben wir, drei die muss ich erstmal auch äh, kennenlernen, aber hier geht es zu den, zu den Treppen, Stairs, aber wo? Da! Da, sind die. da müssen wir hoch, so. da ist der Nick, Oh, da bin ich schon, schon down. Ja, wie ihr seht, geht schneller, als man denkt, wenn man nicht aufpasst. Die Schrotflinte schießt natürlich relativ langsam, ist aber stark. Also ähm, muss man sich entscheiden, wenn man da einen Kopfschuss macht, ähm, hat man schon, schon gute Karten, dass der direkt down ist. Aber äh, auf, das ist jetzt eine normale Schwierigkeitsstufe, da schießen die schon verdammt gut. Und ähm, man muss aufpassen, man darf nicht zu krass äh, nach vorne gehen, also ein bisschen defensiver spielen wäre da angebracht, da glaube ich. Ja, Man kann sich das sehr bequem wie mit der Drohne auch anschauen, was die Kollegen da so treiben. Weise echt relativ schnell gehen. So, jetzt suche ich mir aber nochmal ein bisschen was Schnelleres aus. Der Laser kann man uns nicht leisten, aber so ein rot, rot, rotes Punktvisier ist schon mal nicht schlecht. Als andere kann man es nicht leisten, okay. Hauptsache wir haben schon mal eine gute Waffe und ja, der gleich. Ich habe jetzt keinen Sprengschaum, deshalb, ich ja was der jetzt macht. Okay, hier kann man so rein. Geht auch gleich los. Also Waffen sind echt cool, Waffenhandling gefällt mir und ähm, die Grafik ist für ein Standalone-Game echt gut, muss ich sagen. Also mir gefällt Man ist hier nicht auf PC VR, sage ich einfach mal. Wir haben halt keine High-End-Grafik, aber trotzdem kann man hier richtig Spaß haben. Das ist das Richtige. Und wir haben hier ein Standalone-Gerät. Das muss man natürlich auch mal bedenken. Dafür macht es verdammt gute Arbeit, muss man sagen. Wenn die jetzt alle noch nicht so wirklich drei, auch wenn so drei sind? Da ist einer. Schon die Runde gewonnen? Das ging schnell? Ja, hier müssen wir normalerweise jetzt, ne? Tack, tack, tack und, und fertig. So, das habe ich euch jetzt gezeigt und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die andere Gruppe rein, quasi zu den Terroristen. Ja, dann sind wir bei der Map Skyscraper als Terrorist und hier haben wir wieder andere ähm, Sachen, die wir kaufen können, Smoke Grenade natürlich, der gleiche hier, die ersten vier Punkte, dann haben wir aber eine Tretmine, die ist ganz gut und dieses Static Field Emitter, die wir werfen können, das ist auch ganz gut, das ähm, zeige ich euch gleich mal, das macht so ein Feld und die kriegen kleine elektrische Schocks, die Gegner, und können sich dann nicht so schnell bewegen. Wir haben jetzt auch wieder diese Kaufphase, in der noch nicht angegriffen wird. Und wir können uns erstmal hier umschauen und überlegen, wo könnten wir jetzt die, die Fallen setzen. Aber ich würde die Falle jetzt mal irgendwie hier platzieren. Da kann die natürlich sehr schnell gesehen werden. Ich weiß nicht. Das kann die Dran Na, guck. Hier wird die nicht so gut gesehen. Der Gegner geht aber trotzdem da dran vorbei, weil so ein Laserstrahl fällt nicht so schnell auf. Ja, die kommen von hier, okay. So, wenn die jetzt hier durchlaufen, werden die langsamer und wir können die ein bisschen besser abschneiden. Okay, das haben wir schon. Nachladen einfach. Taste, der Taste, raus, das. der Taste raus, das Magazin und im Pouch nachladen, fertig. Das kann man natürlich auch deaktivieren, wenn man das als ähm, Angriffstruppe sieht. Einfach in die Mitte drauf schießen und dann geht es wohl kaputt. Also, man darf nicht lang rausgehen. Okay, die Runde haben wir gewonnen. Jetzt kann ich euch die anderen Gegenstände noch zeigen. Ich finde das immer sehr interessant, was es da so alles gibt, um das mal zu zeigen. So, jetzt haben wir hier auch nochmal einen Nährungssensor und wir haben einen Doorblocker. Das ist auch ganz interessant. Nehmen wir mal eine andere Waffe. So, Laser finde ich immer ganz gut in der Weiterte Magazin. So, komm, wir, nehmen, wir nehmen einfach alles. So, fertig. So, wir sind am Punkt A. Jetzt könnten wir eigentlich hingehen und sagen, okay, die kommen jetzt. Ich natürlich erstmal auch den ganzen, ich hier angucken. So, wir werden wahrscheinlich von hier kommen. Und jetzt kommt hier so ein Energiefeld. Was natürlich auch kaputt gemacht werden kann, wenn man hier drauf schießt oder auf das Energiefeld. Aber es hält natürlich erstmal auf und man kriegt natürlich mit, wenn da geballert wird. Nährungssensor haben wir hier. Den aktivieren wir auch einfach mal. Wenn hier jetzt eine lang geht, dann gibt es einen Alarm, was auch nicht so schlecht ist. Ich bin jetzt hier auch noch reinkommen. heftig geballert. Oh, oh, ich bin tot. Okay. <lacht> Aber ich wollte ja auch erstmal nur die, die ganzen Gimmicks zeigen, die wir hier haben. Vielleicht äh, holt unsere Truppe auch noch was. So, oh, nochmal. So, jetzt nehme ich mir nochmal die Tretmine, Static Field, das OMEN-Gewehr und ja, zusätzliches erweitertes Magazin. Jetzt schaue ich mir an, was wir beschützt ja, beschützen können, B ist hier, dann würde ich fast sagen, wieder der Sprengfalle setzen, die war sehr gut platziert, weil die kommen meistens von da irgendwie. Ja, hier kann man jetzt natürlich auch durchkommen. Wenn die KI auch so ein bisschen Gimmicks benutzt, das ist natürlich das Gute, wenn man jetzt mit mehreren Leuten spielt, dann können die wirklich an jeder absprechen um die Gimmicks zu kaufen oh, die springgranate ist schon hochgegangen, sehr gut oh, ich bin schon wieder tot gibt's doch gar nicht jetzt wollte ich das Energiefeld setzen na gut so, habt ihr gesehen, der ist gerade da rein und ist dann auch langsamer geworden, kann dann auch relativ schnell abgeknallt werden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die andere Map als Angreifer. So, jetzt sind wir im Hideout, auf der Map Hideout und ja, hier haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, was nehmen wir hier? Breaching Foam und unsere Heil Heilspritze. Ist auf der mittleren Etage scheinbar. Ich gehe einmal rum und schaue mal, ob irgendwo noch ein Fenster ist, wo wir auch ran können. Rein, da kann man auch ran. So, hier sehen wir mal, wie viele Leute noch leben vom Team. Das Fenster ist super. Ja, die Baut hat es auch gecheckt. So, nach 13 Sekunden. Auch ganz gut ist. Dieses hat, was man an den Waffen dann hat, sieht wann es losgeht, die Energie sieht man und ob man noch alleine ist oder nicht. Das war knapp. So. Ein Gegner noch. Drei von uns. Und die Runde gewonnen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Oder wir gucken jetzt noch mal uns die Waffen hier an. Also. Mir gefällt am meisten die teuerste Waffe, die man hier noch mit erweiterten Magazin, mit Laser versehen kann, mit so einer greifvorderen Greifkiste, Schalldämpfer dran. Und die macht schon schon echt Laune, 31 Schuss. Und äh, ja, mit dem Laser ist die natürlich sehr zielgenau. Pistolen sind natürlich auch wichtig am Anfang. Und ähm, da muss halt jeder für sich selbst das Loadout so finden, was man am liebsten hat. Und hier muss man sich natürlich als Team wirklich absprechen. Das macht am meisten Sinn und äh, ist unablässlich für das Game her. So, ich würde sagen, wir gehen ins Hauptmenü. So, Leute, ja, das war das Gameplay von Reachers Und ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut. Ähm, das Game macht vieles, vieles richtig. Es müssen natürlich noch ein paar mehr Maps da reinkommen. Drei sind ein bisschen wenig, aber für den Anfang reicht es. Und ich denke mal, mit ein paar Updates werden dann noch noch andere Maps noch dazukommen und äh, ja, das Game ist jetzt, äh, ja ich habe es euch im Offline-Modus gezeigt, dafür ist es natürlich nicht gemacht, aber man kann dann, damit echt gut lernen, äh, ja, wie man mit den Waffen umgeht, was wir für Attachments haben, was wir für Gimmicks haben, die wir hier mitnehmen können, um das mal auszureizen, empfehle ich euch schon, bevor ihr ins multiplayer gehen geht, das wirklich mal offline zu testen, damit man auch nicht total verloren da in die Multiplayer-Spiele reingeht. Und dann ist es natürlich wichtig, sich abzusprechen als Team und das ist natürlich gut, wenn man sich wirklich ein Team aufbaut, was man kennt und äh, nicht mit nur Fett. Natürlich kann man das auch machen, wird man ja auch Spaß haben, aber so wirklich eingespielt, Team, wo man sich auch kennt, ist es natürlich äh, so besser. Ja, das Game bietet Crossplay, das Game ähm, ist auf der Quest erhältlich auf der Pico 4. Auf Steam VR kostet 29,99 Euro und ich finde es äh, nicht zu so viel meiner Meinung nach. Das Game macht einfach Spaß, Laune und ist gut umgesetzt. Ich habe jetzt keine großen Spitzer gesehen, also ich kann es äh, von meiner Seite aus empfehlen. Äh, man wird hier mit Sicherheit richtig viel Spaß haben. Natürlich ist es jetzt nichts für Singleplayer, äh, man muss hier wirklich Spaß an der haben. Das ist ganz klar, sonst macht es ganz nicht viel Sinn. Ja Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe euch hat es natürlich gefallen, war unterhaltsam für euch oder konntet euch das Spiel mal ein bisschen anschauen. Und wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen. Abo-Button jetzt nicht vergessen, damit ihr meinen Kanal unterstützt. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.